Hi, äh, ich bin Dunari oder auch Luna, 20 Jahre alt, wohne aktuell in Aachen und streame ab sofort die Big. Aktuell streame ich hauptsächlich Mobile, also hauptsächlich Clash Royale, äh, aber auch Community Games immer mit der Community zusammen wie Gartic oder Scribble und äh, manchmal auch League of Legends, Habe auch schon mal Wild Drift gemacht, also so ein bisschen Querbeet, aber hauptsächlich Mobile aktuell. Also, ich bin einmal Erster. Auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Können wir es kurz appreciaten? Es wird nicht so schnell wieder passieren. Ah, oh, fuck. Das ist ja schön. Ich habe einen ballsy Play gemacht. Ich bin unter den Tower ja. geflasht. Uh. <lacht> das wollen wir nie im Leben. Nie im Leben. Das kann nicht sein, dass wir das jetzt holen. What are the chances? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. 200 haben wir... Oh mein Gott. Ah. Oh Gott. Das Luna, ist doch schmied. Ich glaub, einfach kein Tier. Nein, das ist so eine Scheiße. Ich habe nur Kackwörter. Ah. Die Farbe ist wichtig und das Muster ist wichtig. Das ist egal, ob der einen Kopf hat oder nicht. Das ist hier Komm, der war wunderschön, Geist. Der war wunderschön.